Oh <laughs> Salut, bienvenue mes amis. euch allen ein glückliches und erholsames Weihnachtsfest 2022. Ich hoffe, dass ihr alle eine schöne Zeit mit euren Lieben verbringt und diese Zeit gemeinsam genießen könnt. Macht es euch richtig schön gemütlich und ärgert euch nicht über Geschenke, die vielleicht nicht wirklich euren Geschmack treffen sollten, denn das sind im Grunde nur Nebensächlichkeiten. Das Wichtigste ist, dass man gut zueinander ist und sich jederzeit aufeinander verlassen kann und an alle, die Weihnachten eventuell alleine verbringen? Genießt einfach die Ruhe! Seid nicht traurig, dass ihr nur für euch seid. Macht euch einfach ein schönes Essen, genießt es und erholt euch vom Stress des Jahres. Vielleicht später mit einem guten Buch und einem schönen Glas Wein, eingepackt in einer kuscheligen Decke. Ich persönlich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr mir, oder vielmehr Kolossümwelt auch in diesem Jahr treu geblieben seid. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Auch wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, dass die Abonnentenzahlen schon etwas mehr wären als jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Aber das wird schon. Nun aber erstmal rein ins Weihnachtsgetümmel. Kommt alle gut durch die Feiertage. Salü bin eure Kulle.